Ein neuer Fall von unmenschlicher Polizeigewalt schockiert die Welt. Jacob Blake, ein 29-jähriger schwarzer Mann, wollte in sein Auto einsteigen, wobei er von Polizisten mit gezückter Waffe verfolgt wird, bis ein Polizist ihn an seinem Hemd festhält und ihm schließlich siebenmal in seinen Rücken schießt. Drei seiner Kinder sitzen hinten im Auto und bekommen alles mit. Seine Freundin springt in die Sehne, sie schreit und springt in Verzweiflung auf dem Asphalt. Der filmende Nachbar sagte später, dass die Polizisten zuerst Blake in die Rippen geboxt habe, aber er sich wieder lösen konnte und daraufhin in sein Auto steigen wollte. Hier seht ihr ein weiteres Opfer von Polizeigewalt in den USA. Sein Name ist Jacob Blake. Er ist 29 Jahre alt, Vater von vier Kindern und der Freund von Lakisha Booker.